a marven tõlgid ja tõlkijad on just kui vahendajad et nad aitavad ühendada euroopa institutsioone ja ja ja euroopa kodanike et selles mõttes on tõlkidel ja tõlkijatel väga oluline roll. Lepski chodzi o przekazanie informacji w danym języku w języku ojczystym odbiorcy. Ale także chodzi o aspekty kulturowe, o dopasowanie informacji do odbiorcy, do, do sposobu myślenia, do kultury danego kraju. No i także sprawia praca, praca w, w dziale tłumaczeń sprawia, że jesteśmy bliżej obywatela po prostu. Mówimy do niego w jego własnym języku. Översättare och tolkar är otroligt viktiga för hur den europeiska demokratin fungerar och hur vår samvaro i Europa ser ut. Det yeah. är möjliggörande för en demokratisk debatt. Ta uppar om Astrohara, August en Attangara, för halvblock, sen inte så vart vart. Marc Currency, Tankarka, Erfolg, Dogginie, Inga sken, inte så vart vart vart. August, Etienne Ruddna, Ta och topp, ja ich denke die Rolle von Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen beschränkt sich eben nicht nur auf das arbeiten mit Sprache und auf das Übersetzen und Dolmetschen, sondern gerade in meiner eigenen Erfahrung als Dolmetscher habe ich gesehen, dass man oft auch viel ähm, erklären kann, sodass wir also zum Beispiel, wenn wir mit äh, Kommissionsbeamten in Deutschland oder in Österreich unterwegs waren, wir eben nicht nur übersetzt haben oder gedolmetscht haben, sondern auch immer ein bisschen was erklären konnten über das Land, in das wir reisen, über die Kultur, darüber, wie Bürokratie funktioniert und das finde ich jetzt auch ein ganz wichtiger Beitrag, den die Sprachexperten leisten können. Musik